das, wenn du einfach nichts mehr sehen willst von der Welt. Er hat mich provoziert wegen des Vortrags und dann bin ich ausgerastet. Sie, Sie tun das alles ab, als sei es normal, aber das ist es nicht. Also, können Sie bitte damit aufhören? Ich will nicht wissen, warum das mit mir passiert. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Was war denn da vorhin mit dir los? Ich kann das hier nicht mehr. Hab, bleib stehen!